Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 9. Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 10781. Einrichtung und Besetzung einer Stelle eines einer unabhängigen Landesbeauftragten für die Rechte und Belange von Kindern und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen. Ich die Aussprache und erteile Herrn Kollegen Wegener das Wort für die Piratenfraktion. Bitte schön. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream und auf der Tribüne. Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes empfiehlt in seinem periodischen Staatenbericht zu Deutschland aus dem Jahre 2014, ich zitiere, dass der Vertragsstaat, also Deutschland, Maßnahmen zur Ausarbeitung einer umfassenden Politik zu Kinderrechten ergreift und die entsprechenden Stellen mit den erforderlichen Mitteln ausstattet um die Entwicklung von Programmen und Projekten zu leiten und Systeme für ihre Kontrolle und ihre Evaluation zu errichten, mit einer eindeutigen Festlegung der Rollen und Verantwortlichkeiten der entsprechenden Stellen auf Bundes- und Landesebene. Weiter heißt es in dem Bericht, der, Beschluss, der Ausschuss ist weiterhin besorgt wegen des Fehlens einer zentralen Stelle zur Koordinierung der Umsetzung des Übereinkommens, im Vertragsstaat auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, wodurch es erschwert wird, eine umfassende und kohärente Kinderpolitik zu erreichen." Zitat Ende. Unser Land hatte mal einen, kind, äh, einen Beauftragten für Kinder und Jugendliche. Doch ist diese Stelle nach dem altersbedingten Ausscheiden von Dr. Eichholz nicht wiederbesetzt worden. Und das liegt, schon seit über, das liegt schon weit über zehn Jahre zurück. Das muss im Interesse der Kinder und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen dringend geändert werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kinder und Jugendliche brauchen Unterstützung, damit sie ihre Rechte und Interessen wahrnehmen und durchsetzen können. Ein unabhängiger Landesbeauftragter für die Rechte und Belange von Kindern und Jugendlichen ist für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention auf allen Ebenen von zentraler Bedeutung für die Kinder und Jugendlichen in unserem Land. In den zurückliegenden Jahrzehnten haben die Rechte von Kindern und Jugendlichen bereits in einigen Bereichen eine Stärkung erfahren. Aber, meine Damen und Herren, seien wir doch mal ehrlich, in der Politik spielen Kinder und Jugendliche immer noch eine untergeordnete Rolle, wie es ja auch vom UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes bemängelt wird. Wir brauchen einen Landesbeauftragten für die Rechte und Belange von Kindern und Jugendlichen, der ein Wächteramt übernimmt für das beste Interesse des Kindes, der als Experte bei Gesetzesvorhaben und Maßnahmen der Landespolitik für die Interessen der Kinder und Jugendlichen fungiert, der für eine gute Kooperation mit den Akteuren aus Politik, Verwaltung, Kinder- und Jugendarbeit unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen selbst steht, der als Ansprechpartner und als beständige Interessensvertretung für Kinder und Jugendliche zur Verfügung steht, so können Schwerpunkte und Themen in der Politik gesetzt werden, so können die politischen Mitwirkungsrechte der Kinder und Jugendlichen effektiv erweitert werden, so fühlen sich Kinder und Jugendliche in der Politik als Bürgerinnen und Bürger wahrgenommen und so sehen Kinder und Jugendliche unterstützt, wenn sie ihre Rechte und Interessen selbst und in organisierter Weise vertreten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch angesichts der wachsenden Zahl geflohener junger Menschen ist ein unabhängiger Landesbeauftragter für die Koordination von Umsetzungsprozessen, für die Anregung konkreter Maßnahmen und vor allem bei Veränderungsprozessen zu mehr Kinderfreundlichkeit bei der Integration eine wertvolle und richtungsweisende Instanz. Ich ziehe noch einmal ein Fazit. Um den Vereinbarungen der UN-Menschenrechtskonvention über die Rechte des Kindes und den Empfehlungen des UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes zu entsprechen, muss die Stelle eines unabhängigen Landesbeauftragten für die Rechte und Belange von Kindern und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen umgehend eingerichtet und besetzt werden. Ich freue mich. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wegner. Und für die SPD-Fraktion spricht nun Frau Kollegin Hack. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist ein ernstes Thema, aber trotzdem grüße ich ganz herzlich die Karnevalistinnen und Karnevalisten da oben. Da sind auch Kinder dabei. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Das wollte ich trotzdem mal sagen, obwohl es, wie gesagt, ein ernstes und ernstzunehmendes Thema ist, mit dem wir uns hier heute auf Antrag der Piraten beschäftigen. Die Kinderrechte, Sie haben es gesagt, Herr Wegner, besitzen in Nordrhein-Westfalen seit 2002 Verfassungsrang. Und auf der Bundesebene setzt sich meine Partei zumindest äh, ebenfalls dafür ein, dass die Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden. Das ist leider immer noch nicht der Fall. Und der Verfassungsrang, das will ich all denjenigen, die sagen, Papier ist geduldig, schon mal vorab sagen, der Verfassungsrang ist ein nicht zu unterschätzendes Bekenntnis für diese wichtige Frage. Genau, danke. Und Sie schlagen nun, wir haben es gehört, die Einsetzung eines Landesbeauftragten vor und wollen so unter anderem die Geltendmachung der Kinderrechte in einer Person, in einer Stelle sicherstellen. Seit 2002 ist jedoch unseres Erachtens in Nordrhein-Westfalen vieles zur Umsetzung dieser Verfassungsverpflichtung und natürlich auch der UN-Konvention geschehen. Und aus unserer Sicht ist die allgemeine Sensibilisierung für das Thema Kinderrechte und seine konkrete Umsetzung auch nachweislich und natürlich erfreulich ähm, größer geworden. Richtig ist, die verfassungsgemäße Aufgabe muss mit Leben gefüllt werden. Und das geschieht in Nordrhein-Westfalen seit Jahren an mehreren Stellen, also dezentral, das ist richtig, und nicht konzentriert auf eine Person oder eine einzige Stelle. Lassen Sie mich einige Beispiele nennen. Die Einrichtungen und Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, ebenso wie die Jugendverbände in unserem Land, werden landesseitig dauerhaft gefördert. Und sie sind nicht nur aus unserer Sicht ja die ersten und wichtigsten Sachwalter für die Rechte und Interessen von Kindern und Jugendlichen da sie nur unter aktiver Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen überhaupt agieren können. Und sie sind zu Recht natürlich selbstverständlich parteiische Interessenvertretung. Das Land fördert darüber hinaus einzelne Partizipationsprojekte, also befristete Vorhaben, in Kommunen oder Einrichtungen mit Mitteln des Kinder- und Jugendförderplans. Die drei wesentlichen Elemente der Kinderrechte – Schutz, Förderung und Beteiligung – sind ebenso Auftrag und Aufgabe der Landesjugendämter ganz klar in ihrer Beratungs- und Unterstützungsfunktion für Kommunen und für Träger in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und für Kinder und Jugendliche. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, sämtliche Einrichtungen der frühen Bildung, also Kindertageseinrichtungen und Familienzentren, Besser aber gesagt, die dort tätigen Fachkräfte müssen im Sinne dieser drei Elemente der Kinderrechte arbeiten. Und wir durften eine Anhörung zu Ihrem Antrag, sehr geehrte Kolleginnen der Piratenfraktion, Kinderrechte wirklich umsetzen, erleben, mit dem Sie ja eine besonders geschulte Fachkraft für Partizipation äh, forderten. In dieser Anhörung äußerten die Sachverständigen ganz überwiegend die Meinung, dass dies der umfassend verstandenen Verantwortung aller in der Kinder- und Jugendhilfe tätigen widersprechen könnte oder widerspräche. Ich will es vorsichtig ausdrücken. Zu leicht könnte alles auf diese eine Kraft abgeschoben oder delegiert werden. Und ich gebe zu bedenken, dass auch das bei einem Landesbeauftragten für Kinder und Jugendliche passieren könnte sodass die vielfältigen Entwicklungen, die auf unterschiedlichen Ebenen unseres Landes inzwischen passieren, gehindert werden könnten. Ein weiteres Beispiel dafür, dass inzwischen der, so möchte ich es nennen, Geist der Kinderrechte und ihrer Umsetzung landesseitig zumindest umfassend gedacht wird, ist das jüngste Kibitz-Änderungsgesetz. In § 13.6 wird ganz ausdrücklich die Beteiligungs- und Beschwerderechte des Kindes dargelegt und somit natürlich auch die Verpflichtung der Träger und der Fachkräfte, diese nicht nur zu beachten, sondern aktiv zu fördern. Und zum Schluss, wir konnten dies im Ausschuss bereits ähm, erläutert bekommen und auch diskutieren, das Land Nordrhein-Westfalen fördert mit dem jetzt gerade vor fünf Wochen beschlossenen Haushalt für das Jahr 2016 geltend bis 2018 den Verein Ombudschaft Jugendhilfe e.V. eine Gründung der Freien Wohlfahrtspflege, um diese Arbeit direkt vor Ort in den einzelnen Jugendamtsbezirken zu initiieren und zu unterstützen. Auch das ist aus unserer Sicht ein wesentlicher Aspekt zur Umsetzung und Durchsetzung der Kinder- und Jugendrechte. Und auch verbunden mit der Bereitstellung von Ressourcen. Das ist kein Papiertiger, das kostet richtig, Geld ist auch richtig so. Eine zusätzliche zentrale Funktionsstelle halten wir demnach derzeit nicht für förderlich. Da werden wir uns im Ausschuss sicherlich darüber austauschen können. Was wir gerne natürlich überprüfen können, ist, können die von uns hier genannten Beispiele und Weiteres verbessert werden, kann da zugelegt werden, so will ich es mal salopp ausdrücken. Das sollten wir sicher machen. Insofern werden wir das im Ausschuss besprechen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Hack. Lassen Sie mich eins kurz sagen. Wir möchten nicht vom Pult aus Einzelne oben begrüßen. Ach, entschuldige. Ja, das hatten wir das uns so vereinbart. Ich bin sehr dankbar für den Hinweis von Herrn Olejak, der das nochmal ausdrücklich auch betont so. hat. Gilt aber für die Piratenfraktion dann auch, Herr Olejak. Keine Begrüßung von Leuten am Stream. Wir sind ein Kollegialorgan. Wir sprechen hier zu uns. Und das will ich nochmal deutlich machen. Wir hatten das schon mal hier in der Runde. Und wir werden als Präsidium nicht müde werden, das immer wieder zu betonen. Danke für den Hinweis, Herr Olejak. Nehme ich von Ihnen besonders gern auf. Danke, Frau Hack, für Ihre ja, Rede. Es spricht als Nächster für die CDU-Fraktion Herr Kollege Ten Humberg. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Rechte und Belange von Kindern und Jugendlichen sind hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen schon oft diskutiert worden. Ich sage das nur mal mit den Stichwörtern Familienwahlrecht, Kinderanwalt. Frau Kollegin, zu Recht haben Sie darauf hingewiesen, Ombudschaft, Jugendhilfe. Wir reden fortlaufend mit den Interessenvertretungen der Jugendverbände. Also es haben viele Gespräche stattgefunden. Es ist nach meiner Auffassung zu wenig passiert, jawohl. Deshalb diskutieren wir auch heute nach wie vor wie können Rechte und Pflichten und die Belange von Kindern stärker berücksichtigt werden. Dieser Antrag der Piraten soll dieses Thema erneut aufgreifen. Ich sage es vorweg, der Antrag ist mir zu wenig. Er ist zu viel bürokratisch gesteuert. Ich möchte mehr. Meine Damen und Herren, bereits in 2010 hat die FDP damals beantragt unter Drucksache 15-18 unter Punkt 4, ich zitiere mal, auf Landesebene existiert allerdings bislang keine institutionelle Einrichtung, die speziell die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an landespolitischen Entscheidungsprozessen fördert und sicherstellt. Der im Jahre 2008 eingeführte Jugendlandtag hat aber gezeigt, dass Kinder und Jugendliche für ein politisches und gesellschaftliches Engagement zu begeistern sind. Es kann daher ein erster Ansatz hin zu einer Öffnung des Parlaments für die selbst zu vertretenden Belange von Kindern und Jugendlichen sein. Das deutete schon in die richtige Richtung. Aber es hat sich seit 2010 wieder nichts getan. Und meine Damen und Herren, ich darf darauf hinweisen, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit Schreiben vom 4.9.2012 haben sich die Kinder und Jugendlichen selber mal ans Parlament gewendet und haben uns geschrieben, ich zitiere auch hier, eine institutionalisierte, dauerhafte und wirklich funktionsfähige Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an politischen Prozessen kann aus unserer Sicht nur im Rahmen eines allgemein demokratisch legitimierten Gremiums stattfinden. Und weiter heißt es, von der Politik gewährte Singuläre oder und wenig verbindliche Beteiligungsangebote sehen wir kritisch. Eine Anbindung an ein Ministerium lehnen wir ab, meine Damen und Herren. Und wenn jetzt der Piratenantrag sagt, es soll, soll eine unabhängige Stelle sein. Herr Kollege, nennen Sie mir einen Landesbeauftragten, der unabhängig ist, hundertprozentig unabhängig ist. Das ist immer von bestimmten Entscheidungsprozessen aus der Politik gesteuert und nicht selbst gesteuert von Kindern und Jugendlichen. Und meine Kolleginnen und Kollegen, insbesondere auch der Piraten, wir sind ja auch schon weiter. Wir sind doch schon weiter. Wir sind viel weiter, Frau Kollegin. Und Sie können sich sicherlich auch daran erinnern, dass aufgrund der vielen Zuschriften von den Jugendverbänden, aber insbesondere auch vom Kinder- und Jugendrat NRW, wir ja einen Workshop gehabt haben. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wie können Rechte und Belange von Kinder und Jugendlichen stärker im Tagesgeschäft berücksichtigt werden, und zwar in allen Bereichen, in allen Ressorts. Und ich finde, dieser Workshop zusammen mit den Jugendlichen hat doch für uns auch Politiker viel gebracht. Und ich bin auf diesem Wege viel, viel weiter, sage ich Ihnen deutlich, als der Antrag das dokumentiert. Wir sind viel weiter. Und ich gebe nur noch das Stichwort, alle wissen aus dem Arbeitskreis auch und aus dem Ausschuss, dass ich ein ganz stark Fan vom schottischen Modell bin. Eine echte Partizipation von Kinder und Jugendlichen mit einer Ressortverantwortung, mit Entscheidungskompetenzen und mit Antragsrechten bzw. mit der Bitte um Behandlung in dem zuständigen August. Ich kenne die parlamentarischen Regeln, dass die Jugendlichen da nicht Anträge hier im Parlament stellen können. Aber Sie können uns wichtige Hinweise geben an den Ausschuss, an das Ministerium. Und solche echte Beteiligungsmöglichkeiten möchte ich für unsere Kinder und Jugendliche hier in Nordrhein-Westfalen verwirklicht wissen. Und deshalb ist der Antrag ein Rückschritt für mich. Tut mir leid, dass ich das so deutlich sagen muss. Es ist ein Rückschritt. Wir sind weiter als CDU auch. Und ich glaube, dieses Parlament in der Mehrheit ist auch weiter, als der, als der Antrag hergibt. Trotzdem stimmen wir natürlich der Verweisung an den Fachausschuss zu und ich hoffe, dass wir nicht alleine Schritte machen, sondern wir haben uns ja auch versprochen, wir Jugendpolitiker, wir wollen mal versuchen, ob wir nicht gemeinsam für Kinder und Jugendliche etwas in diesem Lande bewirken können, damit die Zufriedenheit der Jugendlichen, das Glücklichsein und das Fortkommen von Kindern und Jugendlichen besser organisiert werden, besser gestaltet werden können und daran wollen wir gemeinsam arbeiten. Das ist mein Appell auch, nicht mit Sonderanträgen diese Gemeinsamkeit zu zerstören, sondern gemeinsam lassen es uns machen. Um ein Dokument zu setzen, dass in diesem Parlament man auch was gemeinsam für Kinder und Jugendliche für unsere Zukunft des Landes Nordrhein-Westfalen machen kann. Herzlichen Dank. Danke schön, Herr Nomberg. Und für die grüne Fraktion hat das Wort nun Frau Kollegin Asch. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, es ist gut dass wir immer wieder hier im parlamentarischen Raum die Debatten führen, wie die Rechte von Kindern auf allen Ebenen berücksichtigt und umgesetzt werden. Die Kollegen haben es schon erwähnt, wir haben das bereits einige Male getan. Und dieser Antrag heute bietet uns auch wieder Gelegenheit, diese Debatte zu führen. Richtig ist, und das haben die Piraten in dem Antrag so beschrieben, dass die Kinderkommission des Bundestages sowohl an die Kommunen als auch an die Länderparlamente appelliert hat, entweder Kinderbeauftragte oder Kinderkommission einzurichten, mit denen sie dann zusammenarbeiten kann. Es hat sich im letzten Jahr im Bundestag die Kinderkommission intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Ist das ein richtiges Instrument, Kinderbeauftragte einzurichten? Und es gibt viele fachliche Stellungnahmen dazu, die wir tatsächlich auch in unserer Diskussion berücksichtigen sollten. Es hat sich gebildet, die National Coalition Deutschland, die darauf aufmerksam macht, dass so ein Kinderbeauftragter oder eine Kinderbeauftragte unabhängig sein soll. Das fordert auch der UN-Ausschuss für die Kinderrechte. Für die, für die Ausgestaltung eines solchen Mandats ist es wichtig, dass es eine rechtliche Grundlage gibt, in der festgeschrieben ist, welche Bedürfnisse und welche Befugnisse eine solche Stelle hat und wer ihr zuarbeiten muss und so weiter. In Deutschland ist das Deutsche Institut für Menschenrechte das Einzige, das nach den Pariser Prinzipien arbeitet, in denen das formuliert ist, die Voraussetzung für so eine Institution. Und dort ist auch die unabhängige Monitoringstelle zur UN-Kinderrechtskonvention angesiedelt. Und wir sollten uns hier tatsächlich in Nordrhein-Westfalen fragen, ob wir nicht stärker mit dieser Monitoringstelle kooperieren und zusammenarbeiten sollen. Eins ist hier deutlich, in allen fachlichen Stellungnahmen, meine Damen und Herren, ist die Position, die die Piraten hier einnehmen in Bezug auf die Rolle, die solch ein Beauftragter oder Beauftragter einnehmen sollte, wird ganz anders beantwortet. Nämlich die Piraten fordern ja hier, dass, so steht es bei Ihnen im Antrag auf Seite 2, der Beauftragte oder die Beauftragte mit politischer Steuerung. Steuerungskompetenz ausgestattet werden soll. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das kann nicht der richtige Weg sein, weil hier gilt das Primat der Politik. Und das kann auf keinen Fall die Rolle eines Kinderbeauftragten sein, so eine politische Rolle einzunehmen. Hier geht es um Beratung, hier geht es um Perspektive von Kindern in den politischen Prozess einzuführen, aber auf keinen Fall darum, politische Steuerungsprozesse zu initiieren. Das heißt, dieser dieser Konzeption können wir auf keinen Fall so folgen. Wir haben, und damit möchte ich vielleicht auch der CDU-Fraktion, lieber Bernhard Tenhumberg, humberg dir ein bisschen auf die Sprünge helfen, als Rot-Grün ja bereits eine Fülle von Maßnahmen zur Stärkung der Kinderrechte beschlossen und umgesetzt. Im zweiten Kiebitz- Änderungsgesetz besonders deutlich, da haben wir noch mal auf die Rechte der Kinder, die wir in unserer Landesverfassung eingeführt haben, verwiesen. Wir haben die Partizipation in der Altersgestaltung der Kita für die Kinder gesetzlich festgeschrieben. Weiterhin haben wir die Ombudschaft NRW auf den Weg gebracht. Das ist eine sehr nützliche und wichtige Maßnahme, um Beschwerdemöglichkeiten, um Anhörungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche vor Ort zu schaffen. Und wir haben den erwähnten, den positiv erwähnten interfraktionellen Arbeitskreis wo wir tatsächlich gemeinsam mit den Jugendlichen ja, versuchen, mit dem Landesjugendring, dem Kinder- und Jugendrat und dem, der Landesschülervertretung ein Konzept auf den Weg zu bringen, wie Partizipation hier in Nordrhein-Westfalen besser gelingen kann. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Ich habe nichts anderes gehört. Und ich denke aber auch, wir sollten die Ergebnisse dieses konstruktiven Prozesses der Beratung abwarten und uns da jetzt nicht an dieser Stelle auseinanderdividieren. Meine Damen und Herren, ich zweifle offen gesagt oder wir zweifeln als Grüne offen gesagt ein bisschen an der Ernsthaftigkeit ähm, des Vorhabens der Piratenfraktion, weil erstens, wenn, Sie, wenn Ihnen das so wichtig ist, hier einen Kinderbeauftragten zu benennen, warum tun Sie das jetzt so spät, erst am Ende der Legislatur? Es ist im Grunde schon zu spät, um so etwas, um so etwas hier einzuführen. Bis so ein, ein Beauftragter ans Arbeiten kommt, ist dann die Legislatur ist schon zu Ende. Und zweitens, und das wiegt auch schwer, Sie haben mit keinerlei finanziellen Mitteln das unterfüttert. Sie haben keinen Haushaltsantrag zugestellt. Aber wir wissen natürlich, um eine solche Stelle einzurichten und sie auszustatten, braucht es finanzielle Mittel, sonst haben wir da einen zahnlosen Tiger. Also von daher die Ernsthaftigkeit Ihres Anliegens bezweifeln Paulin, wir deutlich. Dennoch ich hoffe den ich und freue mich darauf, eine Zwischenfrage? Ja, von Herrn Düngel. Ja, sehr gerne. Gut, Herr dann machen wir das doch. Ich äh, würde gerne, also vielen Dank erstmal, dass ich die Zwischenfrage stellen kann, Frau Kollegin Asch. Ähm, ich muss gerade so ein bisschen noch schmunzeln über die Frage, warum dieser konkrete Antrag dann erst so spät kommt. Ähm, ich möchte mit einer Gegenfrage an der Stelle antworten. Warum sind noch nicht alle Forderungen oder alle Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt? Also, äh, lieber, lieber Herr Dümmel, wir sprechen, glaube ich, jetzt über einen ganz konkreten Antrag Ihrer Fraktion und wir sprechen nicht um, im Allgemeinen äh, um, über die Umsetzung äh, von, äh, des Koalitionsvertrages. Ich nehme hier Stellung in meiner Rede dazu, dass Sie zu spät damit kommen. Und wenn es Ihnen wirklich wichtig gewesen wäre, hätten Sie diesen Antrag gestellt zu einem Zeitpunkt, wo ja auch noch sozusagen umsetzungsfähig ist. Ich freue mich aber trotzdem, dass, liebe, liebe Kollegen von der Piratenfraktion, ich freue mich trotzdem auf die Beratungen im Ausschuss, ähm, und die, wo ich dann hoffe, dass wir konstruktive Debatten führen, in Vorbereitung auf die nächste Legislatur. Vielleicht kommen wir ja dann gemeinsam zu einem Konzept, wie wir in der Tat die Interessen, die Perspektiven, die Bedürfnisse von Kindern hier in Nordrhein-Westfalen noch besser in unsere parlamentarische Arbeit mit aufnehmen können. Und insoweit lassen Sie uns konstruktiv die Frage bewegen, dann mit Hinblick auf die neue Legislatur. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Asch. Und nun spricht Herr Hafke für die FDP. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will gleich zu Beginn sagen, ob ein Landeskinderbeauftragter tatsächlich gebraucht wird, kann man unterschiedlich beurteilen. Wenn ich allerdings die ganzen Hoffnungen sehe, die die Piraten hier auftürmen, dann bin ich mehr als nur skeptisch. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass Sie hier wieder das Thema Beteiligung auf eine Art und Weise einbauen, die dem Thema nicht gerecht wird. Das ist nämlich bereits der dritte planlose Versuch der Piraten, sich dem Thema Beteiligung anzunehmen. Die dritte, fantasielose Idee, Kinderbeteiligung quasi zu erzwingen, indem man einfach mal irgendwas vorschreibt und installiert. Der Einsatz, der Einsatz für Kinderrechte ist löblich, aber es fehlt der klare Kurs, und Sie sind hier überhaupt nicht auf der Höhe der aktuellen Debatte im Ausschuss. erst wollten Sie einen Beauftragten in Kitas und Schulen mit aller Bürokratie, da so dranhängt. Echo der Anhörung, verheerend, geht so nämlich nicht. Ihr Fazit, eine zweite Idee, dann eben ein Gesetzentwurf. auch hier ganz eindeutiges Urteil, das, was Sie da den Kitas an standardisierten und überzogenen Vorschriften aufgeben wollten, geht nicht. Und jetzt eine etwas andere Ausrichtung, aber die gleiche Haltung, lasst uns Beteiligung einfach installieren. Ein Beauftragter soll nun die Interessen der Kinder wahrnehmen. Wir sagen weiterhin, warum sollen die Kinder nicht erst einmal selbst ihre Interessen wahrnehmen, soweit sie das können. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Piraten, wir arbeiten im Ausschuss doch derzeit gemeinsam eigentlich an einem guten Beteiligungsmodell. Wir haben da einen großen Schritt gemeinsam nach vorne gemacht. Es gibt einen allgemeinen Konsens aller Fraktionen, an denen der Details wird derzeit gearbeitet. Aus meiner Sicht wäre es daher sinnvoller, jetzt erst einmal diesen Prozess abzuschließen und dann zu schauen, ob das nicht vieles von Ihren Anliegen bereits aufnimmt. Wir haben ja auch, und das haben wir als FDP gefordert und initiiert, eine Servicestelle Jugendbeteiligung. Ich glaube, von neuen Strukturen brauchen wir jetzt erst einmal den Durchbruch bei den Anliegen, in der NRW echte Beteiligungsformate zu schaffen in denen Jugendliche die Kritik an politischen Entscheidungen und jetzt ist das entscheidende selbst artikulieren können. Auch hinsichtlich der Funktion eines Ansprechpartners bin ich skeptisch. Machen wir uns doch nichts vor. Wenn in einem konkreten Fall die Rechte von Kindern und Jugendlichen verletzt werden, ist ein ferner Landesbeauftragter ja nicht gerade die erste Wahl der Ansprache. Wir haben aus der Anhörung zu Ihrem Antrag, mit dem Sie spezielle Ansprechpartner in Schulen und Kitas gefordert haben, doch die folgende Erkenntnis. Kinder und Jugendliche müssen sich bei der Kinderrechtsverletzung jemandem anvertrauen können. Das funktioniert aber nicht mit einem formal zuständigen Ansprechpartner, zu dem kein persönlicher Bezug besteht. Da machen Sie sich Illusionen, wenn Sie glauben, dass die Telefone nicht mehr stillstehen, weil Kinder und Jugendliche sich dann an den Landesbeauftragten wenden werden. Ich glaube, die Debatte ist auch längst viel weiter. Wir haben viele Aspekte von Kinderrechten und Kinderschutz im Ausschuss diskutiert. Ihr Landesbeauftragter soll außerdem für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention zuständig sein. Aber auch hier wirkt Ihr Antrag planlos. Sie zitieren ja selbst die Bemerkung des UN-Ausschusses für Kinderrechte. Dort heißt es sinngemäß, dass angesichts der vielen politischen Ebenen eine zentrale Stelle zur Koordinierung der Umsetzung der Re Kinderrechtskonvention in Deutschland fehle. Aber es wird doch überhaupt nichts mehr koordiniert, wenn jetzt NRW plötzlich einen Landesbeauftragten für Kinderrechte hat. Wenn die Piraten schon der Meinung sind, es bräuchte so eine Koordination, müsste man diese doch zwingend auf der Bundesebene ansiedeln. Wie gesagt, bei den großen Hoffnungen, die Sie mit der Schaffung eines Landesbeauftragten verbinden, bin ich skeptisch. Ob und in welcher Form Landesbeauftragte vielleicht Sinn machen könnten, können wir ja dann gerne im Ausschuss diskutieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Hafke. Bleiben Sie am Pult, bitte. Sie sehen dieses wunderbar rot leuchtende Licht. Jetzt ist gerade weggegangen hat der Kollege schon wieder gelöscht. Da stand drauf, eine Kurzintervention ist angemeldet, und zwar von der Piratenfraktion und namentlich von Herrn Kollegen Düngel. Und der hat jetzt 1,30 Uhr Zeit. Na, doch. Jetzt, jetzt, jetzt leuchtet es. Vielen Auf Dank, geht's. Herr Präsident. Lieber Kollege Hafke, ich... Also, wir werden, wir werden ja eine lebhafte Diskussion im Ausschuss dazu führen. Ich nehme jetzt diesen Wortbeitrag, um halt eine, eine Kurzintervention an der Stelle dann auch loszuwerden. Also, erstens möchte ich einfach festhalten, selbstverständlich haben wir verschiedene Initiativen hier in diesen Landtag eingebracht, die aus ähm, teils oder sehr unterschiedlichen Gründen auch in den Anhörungen nicht immer äh, auf, auf große Gegenliebe gestoßen sind. Das haben wir aber auch in der Ausschussauswertung ja entsprechend. Ähm, ja, bewertet und äh, zum Teil dann eben auch gewürdigt. Da will ich jetzt an dieser Stelle nicht noch weiter darauf eingehen. Also verschiedene Initiativen, das ist mir wichtig, das einfach festzuhalten, das nicht als negatives, äh, als negative Sache irgendwo festzuhalten. Und der andere Punkt ist doch der, ähm, unser, unser, unser gemeinsames Bestreben hinsichtlich der Jugendbeteiligung hier im Landtag, die wir ja nicht zuletzt aufgrund Ihres Antrags ähm, hier beraten, die steht dem überhaupt gar nicht konträr gegenüber. Ja, also der Beauftragte, den wir hier fordern, hat damit in erster Linie nichts zu tun. Wir werden also uns auch weiterhin konstruktiv an an diesen Workshops etc. wo wir, glaube ich, zuletzt jetzt wirklich einen großen Schritt auch nach vorne äh, gekommen sind. Bernhard Tenumberg hat es ja vorhin auch noch mal gesagt. Äh, also da werden wir weitermachen. Hier ist aber ein weiterer Ansatzpunkt, den wir halt eben sehen. Das sind Empfehlungen dann eben letzten Endes von der UN, die hier nicht umgesetzt sind bislang, die auch im Bund in der Form nicht umgesetzt sind. Bundesebene können wir jetzt halt hier nur direkt irgendwie nicht so gut. Beeinflussen. Wenn wir den Landesbeauftragten haben, dann verspreche ich Ihnen, machen wir danach dann auch die Bundesratsinitiative. Danke Herr Dümmel. Und was könnten Sie darauf antworten wollen? Bitte schön. Ja, vielen Herr Herr Dank, Herr, Herr, Herr Präsident. Ich schaue mal, was ich darauf antworten jo. kann. Ähm, also, Beteiligung kann man, ich hoffe, da sind wir uns an der Stelle auch einig, kann man nicht verordnen. Die kann man nicht in ein Gesetzesreinschreiben oder in irgendwelche Regularien. Und wenn das dann schon mal eine Erkenntnis ist der heutigen Debatte, ist das ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Die Frage ist dann, was ist dann Aufgabe eines Beauftragten? Was soll das Ganze? Wenn wir nicht über Beteiligung sprechen im Augenblick, weil Beteiligung probieren, wir anders zu organisieren, wird auch nur anders gelebt werden, dann kann ja Beteiligung nur die Art und Weise, kann ja nur ein Beauftragter dafür Beschwerde stellen oder Ähnliches als Beschwerdeinstitution ähm, gebraucht werden. und Da ist die Frage, ob das denn der richtige Weg ist. Wir haben bereits die Servicestelle in NRW. Und die Frage ist, ob man da nicht Kinder und Jugendliche... Ich frage mir mal die Stelle, welcher, kind, welcher Jugendliche geht nach Düsseldorf, um da sich bei jemandem zu beschweren oder nach Berlin? Das sind doch eher Anlaufpunkte, die man vor Ort braucht, und nicht solche Verfahren, die ja festgeschrieben werden. Ich erkenne das an, dass die Piraten sich mit dem Thema beschäftigen. Ich wäre aber dankbar und froh, wenn es eher darum geht, wie können wir wirklich Beteiligung leben, dass sich Kinder und Jugendliche frei artikulieren können und Politiker und Institutionen diese Kritiken aufnehmen und das dort ankommt. Und Ich glaube, dafür ist das Allerwichtigste, dass wir die jungen Menschen so sprachfähig machen, dass sie selber diese Kritik artikulieren können, ob das im Stadtrat ist, ob das in Bezirksvertretungen ist oder ob das auf Landes- oder Bundesebene ist und dort monieren können, was ihnen gefällt oder auch nicht gefällt. Das wäre meines Erachtens der richtige Weg. Vielen Dank, Herr Kollege Hafke. Und nun hat für die Landesregierung das Wort Frau Ministerin Kampmann. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Piraten, natürlich begrüße ich es zunächst einmal, dass Sie Kinderrechte weiter stärken wollen. Aber ich glaube, die wirkliche Frage, die wir uns stellen müssen, ist die, nämlich welche Strukturen brauchen wir wirklich? um Kinder und Jugendliche in ihren Rechten zu stärken. Und da haben Sie in der Debatte am 2. Dezember letzten Jahres einen Vorschlag gemacht, nämlich in jeder Kita gesetzliche Mitbestimmungsverfahren zu initiieren. Und dazu sage ich Ihnen ganz deutlich, dieses Maß an mehr Bürokratie, das brauchen wir nicht. Wir brauchen stattdessen effizientere Verfahren beim Thema Mitbestimmung von Kinder und Jugendlichen. Wir brauchen Partizipation als pädagogische Haltung, das müssen wir weiter stärken. Wir müssen Kinder in ihrer Meinung ernst nehmen und wir müssen es vor allem schaffen, dass Kinder diesen Vorteil auch in ihrem Alltag spüren, denn erst dann werden sie auch die Freude an der Beteiligung tatsächlich haben. Und dafür tut die Landesregierung ziemlich viel. Andrea Asch hat eben schon gesagt, beim letzten kibitz änderungsgesetz da haben wir die Bedeutung von Kinderrechten im Elementarbereich noch mal ganz eindeutig gestärkt. Ingrid Hatt hat, hat eben vorgestellt, was wir insgesamt als Landesregierung zu diesem Thema tun. Und Herr Ten Humberg, wenn Sie sagen Wir sind weiter, dann verstehe ich das ganz eindeutig als Anerkennung der Maßnahmen, die die Landesregierung an dieser Stelle bereits initiiert hat, und freue mich da auf die gute Zusammenarbeit mit Ihnen. Beteiligung von Kindern Das ist uns wichtig. Wir möchten Kinder ernst nehmen, wir möchten an ihren Ideen interessiert sein. Und ich glaube, das ist auch die beste Zukunftsvorsorge für eine starke Demokratie in Nordrhein-Westfalen. Und den Weg, den wir an dieser Stelle schon eingeschlagen haben, den werden wir auch weitergehen, weil wir davon überzeugt sind, dass wir damit substanzielle Verbesserungen erreichen werden. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, die entscheidende Frage ist doch, werden Kinderrechte tatsächlich stärker wahrgenommen und besser geachtet, wenn es auch wirklich einen Landeskinderbeauftragten in Nordrhein-Westfalen gibt? Schaffen wir es mit einer neuen Instanz tatsächlich auch effektiver zu sein? Und ist das nicht gerade auch für Kinder und Jugendliche wichtig, dass Sie einen Ansprechpartner – da bin ich ganz bei Marcel Hafke – in Ihrer Nähe haben. Denn ich glaube auch, ein solcher Ansprechpartner muss greifbar sein, und eine Landestelle ist dafür viel zu abstrakt. Ich frage mich, wie stellen Sie sich das ganz konkret vor, liebe Piraten? Kinder und auch Jugendliche brauchen jemanden in Ihrer Nähe, zu dem Sie hingehen können, und das sollte keine anonyme Stelle sein, die für Sie gar nicht mehr greifbar ist. Deshalb unterstützen wir auch gerne die Ombudschaft Jugendhilfe e.V., denn sie hat das Ziel, den Jugendamtsbezirken jeweils eine Ombudsstelle zu initiieren und damit in räumlicher und damit auch viel unmittelbarer Nähe zu sein zu den Kindern selbst. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann nur noch einmal sagen, Sie haben das richtige Ziel, aber der Weg dazu, das ist der falsche. Denn Beteiligung ist eine Frage der pädagogischen Haltung, eine Frage des gesellschaftlichen Klimas, eine Frage der Offenheit einer Gesellschaft gegenüber Kinder und Jugendlichen und der Bereitschaft, diesen ihren Freiraum zu geben. Das ist ein gesellschaftlicher Prozess, den wir, mit weit, den wir weiter mit ganzer Kraft unterstützen werden und mit einer klaren Haltung. Denn Kinder und Jugendliche müssen einen zentralen Platz in unserer Gesellschaft haben. Und sie müssen alle die Möglichkeit haben, sich bestmöglich zu entwickeln und entfalten zu können, mitreden und mitbestimmen zu können. Denn auch Demokratie will gelernt sein, das wissen wir alle. Und deshalb werden wir als Landesregierung diesen Weg weitergehen und freuen uns dabei sehr auf Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Sie kommen noch mal zurück ans Pult, bitte, Frau Ministerin, weil es gibt äh, zwei angemeldete Kurzinterventionen. Mehr gehen übrigens nach unserer Geschäftsordnung auch nicht. Die erste Kurzintervention hat angemeldet die CDU-Fraktion, und zwar der Kollege Herr Ten Humberg. Wenn Sie das Mikro vor sich mal aktivieren, dann aktiviere ich Ihnen das auch. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident, für den technischen Hinweis. Äh, Frau Ministerin, ich habe mit Interesse wahrgenommen, dass äh, Frau Asch von den Grünen, bezüglich der Möglichkeiten der Umsetzung in dieser Wahlperiode sich so geäußert hat, dass eigentlich ja nichts mehr möglich sei in den nächsten 15 Monaten. In, in ähnlicher Weise hat sich mehrmals der Jugend- und kinderpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Wolfgang Gör, in den Gesprächen mit Jugendverbänden und im Ausschuss geäußert. Das verwundert mich nun etwas, weil die Erwartungshaltung 2012 der Jugendverbände, die das ja auch noch nochmal uns alle schriftlich mitgeteilt haben, ist, dass verbindliche Beschlüsse in dieser Wahlperiode zu fassen sind. Weil wir sind ja soweit politisch gesehen, auch trotz dieses Antrages von den Piraten, wir sind eigentlich politisch soweit, dass wir Partizipation, dass wir die Belange und Rechte von Kindern stärker verankern wollen. Und zwar in dieser Wahlperiode. Und deshalb, Frau Ministerin, würde mich mal interessieren, wie da Ihre Einstellung ist. 15 Monate wollen Sie bezüglich der Regelungen und Beschlüsse in diesem Landtag und in Ihrem Ministerium, eindeutige Beschlüsse fassen, die die Rechte und Belange von Kindern und Jugendlichen in dieser Legislaturperiode festschreibt. Vielen Dank, Herr Tenhumberg. Frau Ministerin, anderthalb Minuten zur Antwort. Bitte schön. Ja, Herr Humberg, wenn Sie etwas zu Andrea Asch und zu Wolfgang Jörg sagen möchten, dann tun Sie das am besten, direkt. Ich habe darauf verzichtet, noch nochmal alles aufzuführen, was wir eben schon in dieser Legislaturperiode beschlossen haben. Eine Sache, die wir beschlossen haben, nämlich sie weiter finanziell zu unterstützen, fiel dabei auch schon in meiner Amtszeit, das sind nämlich die Ombudschaften, da war ich selbst im Ausschuss dabei. Ich finde, das ist eine sehr sinnvolle Sache, gerade weil sie eben in unmittelbarer, greifbarer Nähe zu den Kindern und Jugendlichen entstehen soll und eben nicht in größerer Distanz zu dem, was die Piraten vorgeschlagen haben. Und deshalb haben wir dabei schon gute Beschlüsse gefasst. Und ich habe eben gesagt, dass wir diesen Weg auch gerne weitergehen wollen. Vielen Dank, Frau Ministerin. Es gibt eine zweite Kurzintervention, angemeldet von der Piratenfraktion, Herr Wegener. Wenn Sie Ihr Mikro... Wunderbar. Bitte schön, Herr Wegener. Alles klar. Vielen Dank, Herr Präsident. Ja, Sie hatten uns gerade gefragt, wie wir uns das vorstellen und hatten ja auch die ganze Zeit, da möchte ich jetzt einen kleinen Moment zur ausholen, Sie hatten ja auch kritisiert von wegen, und sich der Kritik von Herrn, von Herrn Hafke angeschlossen, dass die Kinder ja die Leute bei sich brauchen. Ja, richtig, ich würde auch, wenn ich jetzt in dem Stadtrat sitze, bestimmt den Antrag stellen und wenn es dort keinen Kinderbeauftragten gibt, dass diese Kommune einen Kinderbeauftragten einstellt. Das Problem ist, kommunale Selbstverwaltung, da braucht man nicht streiten, kann ich nicht machen. Ich kann mich jetzt auf die Landesebene beziehen. Und ich finde dort sind genauso die Instrumente auf der kommunalen Ebene, finde ich wichtig. Aber ich bin jetzt hier nicht in einem Kommunalparlament, ich bin im Landesparlament. Und ich finde auch die Koordination auf der Landesebene wichtig. Und deswegen, die Aufgabe ist nicht, viele Aufgaben, die Sie vorhin aufgezählt haben, was gemacht werden soll, soll weiterhin geschehen. Es geht nicht um die Mitbestimmung jetzt im Kindergarten, konkret vor Ort. Es, das ist auch wieder eine eher, eine kommunale, es ist eher wieder kommunal. Es geht, und das hat Herr äh, Humberg ja auch schön gesagt, es haben sich ja schon Jugendliche sogar schon so weit gebracht, dass sie direkt das Parlament angeschrieben haben. Das heißt, wenn ich die Hürde zum Beispiel eines solchen Menschen, mit denen ich auch als solches nach außen hin bekannt mache, dass das die Ansprechperson ist, würden sich sicherlich mehr Jugendliche melden und auch sicherlich mehr Interessen bekommen. Ob dann das Telefon still, nicht stillsteht, wie der Hafke gesagt hat, glaube ich auch nicht. Aber die Schwelle würde heruntergezogen werden. Und genau das ist es eigentlich. Das ist das der Hauptanliegen. Die Schwelle für die Jugendlichen, wo nun mal immer ein Machtgefälle zwischen Erwachsenen und Jugendlichen da liegt, solange, die, die, solange wir nicht das Alter mit 18 Jahren irgendwo komplett abschaffen. Haben wir dieses Machtgefälle? Und solange brauche ich Personen, die sich für diese Personen einsetzen. Und die Sache mit dem Kinderparlament ist sehr gut. Unterstützen wir. Gar nicht die Frage. Nur da kommen wir auch wieder zu einer Problematik mit dem Alter. Das heißt, wenn es diese, sobald es dieses Kinderparlament gibt, würde ich sagen, sollte sich der Landesbeauftragte natürlich auf die jüngeren Kinder aufpassen, allerdings auch eine Koordination und eine Hilfestellung für dieses Parlament geben, indem er Ratschläge gibt. Das ließe sich alles machen. Das ist nichts. Da ist nichts von widersprüchlich zu dem, was derzeit geschieht. Und auch nichts, Wiener, es ist nur eine Schluss, zusätzliche Unterstützung. Entschuldigung Sie dafür, dass das ich so lange ich überzogen habe. Ich muss nur darauf hinweisen, Sie haben natürlich die Zeit jetzt weitlich ausgenutzt, aber da wir bald Weihnachten haben, war ich großzügig. Frau Ministerin, Sie haben das Wort. Ja, Herr Wegener, ich glaube, Ihr Argument wäre richtig und wir sollten dann als Land aktiv werden, wenn wir, wenn wir feststellen, dass es Defizite in den bisherigen Strukturen gibt. Diese Defizite kann ich aber nicht feststellen, und ich glaube, der Weg hin in die Jugendamtsbezirke zu gehen und damit eben in stärkere räumliche Nähe zu den Kindern und Jugendlichen zu gehen, das muss an dieser Stelle der, wichtige sein, der Richtige sein. Und wenn Sie sagen, wir wollen ja nicht zusätzliche Strukturen aufbauen, doch, wir haben damit zusätzliche Strukturen. Und ich glaube, wir sollten dieses Maß an Bürokratie dann vermeiden, wenn es nicht tatsächlich notwendig ist. Prima. Vielen Dank, Frau Ministerin Kampmann. Damit sind wir am Ende der Debatte und kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 10.781 an den Ausschuss für Familie, Kinder, Jugend. Abschließende Abstimmung dort in öffentlicher Sitzung, wie wir es gewohnt sind. Wer stimmt diesem Vorgehen so zu? Gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen? Alles nicht der Fall. Einstimmig so überwiesen. Rufen wir Tagesordnungspunkt 10 auf.